Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute gibt es einen Hardware-Test und zwar habe ich die B Haptics-Weste Tot getestet für euch. Und äh, ja, ich hoffe im Laufe des Videos kann ich euch einiges zu dieser Weste sagen und erklären und ähm, ja, kann meine Eindrücke schildern. Als allererstes muss ich sagen, das Teil schafft es, einen noch tiefer in die VR-Welt hineinzuziehen. Ähm, ja, die Immersion ist viel größer. Ich habe ähm, zum ersten Mal wirklich das Feedback äh, erlebt, wo bin ich jetzt gerade getroffen worden, egal ob hinten, links, rechts, äh, Schulter, vorne irgendwo im Brustbereich, Bauchbereich. Also das Teil deckt echt im Oberkörper fast jede Region ab. Und äh, ja, das Teil hat 40 kleine ja, Vibrationsmotoren in, eingebaut. Und ja, auch die die ganze Verarbeitung, die Nähte, das, das ist alles echt so, so gut gemacht. Also ähm, von der Qualität her gibt es hier echt nichts zu meckern und äh, Eisverschuss ist auch echt super gemacht und ich zeige euch jetzt mal, wo die ganzen Motoren liegen und äh, so so sehen die kleinen Vibrationsmotoren aus 40 Stück gibt es an der Zahl, die sind hier überall verbaut, in der ganzen Weste, ähm, hier kann man wahrscheinlich auch reinschauen so, hier, ne? da seht ihr also sie auch und ähm, ja, die machen ganz schön gut Power, muss ich sagen. Also äh, in manchen Spielen hat man echt das Gefühl oder er, er erschreckt sich äh, echt dabei, weil es auf einmal von hinten irgendwo einen Schlag gibt oder eine Vibration und äh, echt nicht schlecht. Hier ist der Akku verbaut und der soll 15 Stunden wohl halten. Ähm, da gibt es aber eine kleine ja, Prämisse, die da gehen wir gleich mal drauf ein, wenn ich euch die, die Seite mal zeige. Ähm, stört überhaupt nicht, kann hier über usb C geladen werden und ähm, ja der hat hier einen kleinen Knopf, darüber kann man das ganze Ding hier paaren und äh, jetzt ist er im Pairmodus sucht äh, seinen Bluetooth -Dong -Blu Dongle und äh, ich habe den auf dem Mainboard äh, benutzt, das ging ohne Probleme, ich habe da ja eine kleine Antenne dran und äh, ja die konnten sich super schnell finden und paaren, ähm, ansonsten könnte ihr auch so einen USB Bluetooth Dongle nehmen, das äh, funktioniert auch, ist auch kein Problem. Also äh, Verbindung ist hier komplett kabellos und äh, ich habe es sogar äh, mit der Quest getestet. Quest 1, Quest 2 könnt ihr hier mit outpairen. Und äh, da gibt es au auch ein paar Spiele, die unterstützt werden. Ich habe jetzt Thrill of the Fight getestet. Und äh, das seht ihr nachher auch im Video. Da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht. Aber zu den Gameplay-Videos komme ich am Ende. Die lasse ich einfach am Ende mal laufen. Dann könnt ihr mal sehen, ähm, ja, was passiert ist und wo ich dann diese, diese ähm, ja, Stöße oder Vibrationen dann merke. Und äh, ich bin echt echt beeindruckt, wie gut sich das dann echt anfühlt in einigen Spielen. Das ist das erste Mal, dass ich so ein richtiges Feedback habe, was ist gerade passiert im, in VR? Äh, wo hat es mich erwischt? Und äh, ja, gerade in Shootern ist das ja mega wichtig, wenn man äh, auf einmal merkt, oh, ich bin hinten getroffen worden, äh, also schnell umdrehen. Ne? Also Klar gibt es Spiele, die das äh, über so einen kleinen Blutspritzer oder so äh, markieren auf dem, auf dem Bild, links, rechts, oben äh, oder unten. Dann weiß man, okay, hinten getroffen, vorne, links, rechts. Aber äh, das selber zu spüren ist nochmal was ganz anderes und ähm, hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Der Preis hat mich aber auch beeindruckt. Das Ding äh, liegt, glaube ich, bei 560 Dollar. Äh, also im Shop kann ich den Preis momentan nicht abfragen, weil der, das Teil hier ist ausverkauft. Es gibt mehrere Einheiten davon. Also für den ganzen Körper gibt es solche, solche äh, ja, Gimmicks, sage ich mal, oder, oder Zubehör. Äh, da gehen wir gleich auch mal drauf ein. Äh, bei Thrill of the Fight ähm, ist der Oberkörper natürlich gut abgedeckt. Man merkt, wenn man an der Schulter getroffen wird, Bauch und so. Aber natürlich gehen die meisten Schläge immer in, mitten in die Fresse rein. Ne? <lacht> kann man so schön sagen. Und ähm, ja, da stört es natürlich auch, dass man da kein Feedback hat und da gibt es natürlich auch was von, von b haptics Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Es gibt äh, wirklich für die Hände gibt was, für die Arme, Vibrationen und auch für die Füße. Und äh, ja, sowas hätte ich echt gebraucht bei Soul of the Fight. Es war cool, aber äh, trotzdem fehlt da noch was. Die beste das beste Erlebnis hatte ich echt mit Half-Life Alex, muss ich sagen. Also, was man da äh, am Körper spürt, echt mega. Onward hat auch Spaß gemacht, weil, wenn man da getroffen wird, weiß man auch, wo, woher die Schütz Schüsse kamen. Also, das fühlt sich auch echt gut an. Pavlov wird leider nicht unterstützt, nur über Audioquelle. Und ähm, ja, es gibt native. Ähm Spiele, die also die nativ unterstützt werden von BeHaptics, also da ist das mitten im, im Spiel schon integriert. Dann gibt es Mods für einige Games. Äh, Half-Life Alyx ist so ein Spiel, das wird per Mod ähm, ja wird die BeHaptics ähm, Weste da integriert. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, das über die Audioquelle zu machen. Und da gibt es auch nochmal zwei Modis. eine schlechtere, die auf jede, ja auf jeden kleinen Bass oder oder Pop reagiert und dann ja, mehr oder weniger ähm, da vibri vibriert. Und dann gibt es noch mal den Modus Advanced heißt der, glaube ich. Ähm, da ist das im Spiel wirklich integriert, dass äh, nicht die ganze Zeit irgendwie vibriert, ne? äh, sondern wirklich gezielt, wenn man irgendwo draufschlägt, wenn man irgendwie schießt und so. Ne? Aber das äh, ist eher nicht so toll, meiner Meinung nach. Also diese Nativ-Unterstützung und gute Mods äh, haben mir bisher am besten äh, gefallen. Und ja, also, man muss sich echt überlegen, ist es das wert? 560 Euro oder wir, sagen wir einfach mal 600 Euro für diese Weste hier. Ist echt eine Stange Geld, muss man, muss man echt sagen. Aber es macht auch tierisch Spaß, damit zu spielen. Und ähm, ja, ich habe heute die Meldung bei Twitter gelesen, ähm, dass Phasmophobia auch die Behaptics-Weste unterstützen wird in den äh, kommenden, weiß ich nicht, in, in kurzer Zeit stand da. Und da bin ich mega gespannt drauf, wie sich das dann anfühlt. Und ich hoffe, ich kann es dann auch nochmal vor euch testen. Da werde ich dann mit Sicherheit auch einen Livestream drüber machen, wenn es dann möglich ist. Und gerade in Horrorspielen ne, gibt das einen nochmal einen Kick, glaube ich. Und ja, auch mega Angst, ne, glaube ich auch. Also ich glaube, da kann man sich schon echt äh, in die Hosen machen. Ja, Leute, ähm, das erstmal dazu. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Weste, stellt die gerne in die Kommentare. Ich versuche dann alles zu beantworten. Ihr könnt mich aber auch gerne auf den 3 Flatingo Discord besuchen. Ähm, Link ist unten in der Beschreibung. Aber jetzt wollte ich noch mal kurz mit euch die Homepage abgehen und äh, mal ein bisschen was dazu erklären. Und ja... Dann sehen wir uns gleich dann so, wieder. So, hier sind wir auf der BeHaptic-Seite und äh, gehen wir mal die ganzen Sachen durch, die es so gibt. Also es gibt einmal Tektal, das ist wirklich so ein Face Cover, was man da draufsetzen kann. Ähm, dann Tektot, was ich jetzt hier getestet habe. Dann gibt es nochmal Tektosi, das ist für die Arme, ne? da kann man sich hier dran machen. Und äh, dann gibt es noch was für die Hände, da sehen wir ganz gut, ähm, dass oben, ja, ist wie so ein Handschuh, glaube ich, den man sich da halb überzieht. Also so oben drauf hier, ne? Und dann gibt es nochmal was für die Füße, was man sich oben äh, über die Füße äh, oder die Schuhe drauf machen kann. Und ähm, ja, hier sehen wir auch nochmal ohne diesen, ähm, ja, diesen Schutz. Und äh, ja, da sehen wir die ganzen Vibrationsmotoren. So, da sehen wir dieses Face Cover nochmal. Und äh, ja, hier steht es auch nochmal. Achso, so, ich habe hab noch eben gar nicht gezeigt dass man das auch gut verstellen kann, also für, für dünne, für, für etwas kräftigere, da kann man das äh, wirklich gut anpassen, das Ganze. Ich zeige euch das mal ganz kurz, bevor wir weitermachen. Und zwar hat das hier an der Seite, hat das einen Klettverschluss, den man ja weiter oder näher zusammen machen kann. Da macht man das einfach, das zieht man einfach rum. Und fertig ist die Sache und es äh, ist mega bequem. Man kann sich das echt gut an, äh, nah dran ziehen, dass die Sensoren auch gut anliegen auf der Haut. Das ist natürlich auch wichtig. Und äh, ja, dann, dann geht der Spaß auch schon los. So, und hier steht das 15 Stunden Playtime. Und äh, ja, da geht jetzt äh, hier, da ist die Prämisse, wenn alle Feedback-Punkte also wenn alle Feedback -Punkte oder Vibrationsmotoren ähm, eine Sekunde lang an sind für ähm, in jeder zehn Sekunden, also alle, alle äh, zehn Sekunden, eine Sekunde lang äh, sind die an und äh, ja dann halt hält das Ganze fünf, 15 Stunden und 15 Stunden ist schon einige äh, Zeit, also ich habe maximal, glaube ich, so zwei Stunden gespielt und war das Ding ist immer noch nicht leer, also kein Problem und äh, ja, da gibt es dann hier nochmal für einen Backpack-PC, das haben wir natürlich nicht. Aber da, das ist jetzt halt interessant hier. Facial Interface und äh, ja, das ist für Box natürlich gut und beim Boxen, das äh, seht ihr nachher auch in dem Quest-Video, da kann man wirklich alle Sachen, die ihr hier seht, die kann man wirklich ähm, pären und äh, die werden von, von Thrill of the Fight dann auch erkannt und äh, ja, werden dann auch im Spiel umgesetzt und ja, das ist natürlich mega, wenn man das dann wirklich auf dem Gesicht auch spürt, dass man getroffen wird. Ne? Also hier sind sechs Vibrationsmotoren drin. Und ähm, hier steht noch was. Facial Interface from VR Cover is required for Valve Index Oculus Quest. Okay, also man braucht hier wirklich schon ein Cover von VR Cover. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. So, dann haben wir jetzt hier nochmal für die Arme 12 ähm, Vibrationspunkte. Und äh, ganz wichtig, hier können auch diese Vive-Tracker ähm, drauf gemacht werden, äh, sind natürlich nicht äh, in included, steht hier, also sind nicht äh, äh, beim, beim Paket dabei. Aber ähm, das ist natürlich cool für, ja, Blade and Sorcery, da hat man ja auch äh, wirklich Sachen, wo man Vive-Tracker äh, benutzen kann an die Füße, dann kann man auch wirklich selbst treten, das ist auch cool. Ähm, Habe ich auch noch nie gemacht, die Tracker sind einfach zu teuer, meiner Meinung nach. Und äh, ja, hier haben wir das Ganze für die Füße. Und hier kann man dann auch live tracker drauf machen. Jetzt gucken wir uns mal die Preise so an. So, hier dieses äh, Facial-Interface, das kostet 150 Dollar. Und äh, ist natürlich auch schon mal ne, nicht günstig, sage ich mal. Ne? Dann haben wir die, die äh, Arme, die kosten 250 Dollar. Und hier steht dann immer noch, was hier für, für Batterien drin sind. Oder Akkus. Hier haben wir die Hände, auch 250 Dollar. Na, hier sehen wir die wife tracker die da oben drauf geschnallt werden. Und hier sind die Füße, auch 250 Dollar. Und äh, ja, die Tech-Tot-Weste ist äh, leider ausverkauft. Und ja, die lag, glaube ich, irgendwie bei 560 oder, oder 600 Dollar. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, konnte ich jetzt auch nicht wirklich nachgucken. Aus einem deutschen Shop, da habe ich die für 560 Euro gefunden. Ja, Leute, ähm, hier gibt es auch noch mal eine Seite, da kann man sich anschauen, äh, was jetzt hier im Endeffekt unterstützt wird. Und äh, ja, hier haben wir die ganzen Spiele. Onward ähm, habe ich gezeigt, äh, habe ich getestet für euch, habe ich aufgenommen. Das seht ihr nachher. Half-Life Alyx habe ich aufgenommen, Blade and Sorcery auch. Thrill of the Fight, aber mit der Quest. Und äh, ja, hier seht ihr alles, was wirklich unterstützt wird und was äh, über Mod ähm, ja, Support erhält. Und äh, da muss man dann halt Dateien einfügen. Und äh, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal anhand von Blade and Sorcery und danach geht es dann halt weiter. Wenn ihr für irgendein Spiel, was ihr hier seht, eine Mod braucht, wie bei Half-Life Alex, Blade and Sorcery, VR-Chat, dann könnt ihr das so machen, dass ihr auf den jeweiligen Spiel einmal draufklickt. Dann könnt ihr äh, einmal auf Mod drücken, dann werdet ihr weitergeleitet zur Nexus-Mod-Seite. Dort meldet ihr euch natürlich an. Das habe ich hier schon erledigt. Und dann gibt es hier unter Files das passende BeHaptics-File, äh, was ihr braucht, um äh, die BeHaptics-Weste mit Blade and Sorcery zu benutzen. Und äh, das Ganze ladet ihr dann einfach runter. Klickt auf den Slow-Download-Button und dann läuft die Zeit. Und nun speichern wir dieses File erstmal ab. Und dieses File müsst ihr jetzt genau unter diesen Pfad installieren. Oder entpacken, sagen wir mal. Installieren brauchen wir nichts, Wir entpacken das, diese Datei einfach nur. Und äh, schon ist Blade and Sorcery mit der Behaptics Weste spielbar. So, ich habe das Ganze jetzt hier schon mal vorbereitet. Hier ist der Pfad, der Steam-Pfad von Blade Sorcery, wo wir das Ganze reinkopieren müssen. Und äh, hier haben wir die Datei, die heruntergeladene von Nexus Mods, und äh, die entpacke ich jetzt erstmal hier. Dann gehen wir einfach rüber, packen uns den kompletten Ordner und kopieren den in den Streaming Assets Ordner rein, unter dem Pfad, den wir auch bei Nexus Mods gesehen haben. Jetzt starten wir einfach den Behaptics Player. Und äh, ich starte jetzt die Weste, dann müsste die Weste gepaart werden. So, genau. Hier kann man einmal auf den Button drücken mit der linken Maustaste und dann fängt die ganze Weste an zu vibrieren und man weiß, okay, man ist gepaart. Und äh, normalerweise erscheint hier noch, ähm, dass die Weste jetzt ähm, gepaart ist mit so einem grünen Balken. Aber das haben wir jetzt schon hier erledigt. Und äh, ja, jetzt starten wir einfach VR, starten Blade and Sorcery und schon haben wir die komplette Unterstützung. Mit der behaptics feste bei Blade Sorcery. Und so einfach geht das auch für Half-Life Alex äh, und alle anderen weiteren Spiele, die ihr da seht, wo ihr diese Mod für braucht. So, jetzt wisst ihr jetzt schon mal, wie das ungefähr aussieht, wenn man äh, sich die Mods installieren muss. Und äh, ja, bei Half-Life Alex gibt es dann noch eine, eine Datei, die man vorher ausführen muss und äh, dann auf Start drücken muss und äh, dann erst Half-Life Alex startet. Und äh, das ist so ein bisschen bei, bei jedem Spiel unterschiedlich. Aber es sind immer super gute Erklärungen äh, in, diesen, in diesen Paketen dabei und äh, eigentlich kann man da nicht viel falsch machen. So, weil Halle habe ich für euch auch schon gezeigt im Livestream, Rindu habe ich gezeigt im Livestream und äh, ja, war halt auch cool, aber bisher, also mir, ihr seht es nachher äh, bei Half-Life Alex, aber Half-Life Alex war bisher am besten. Also, das ist so geil. So, da gibt es den nativen Support für Oculus Quest und ähm, ja, hier wird auch Onward, Hyperdash, Thrill of the Fight, da seht ihr gleich das Video zu, Death Horizon, Crisis Regrade und äh, hier ist SideQuest, also SideQuest ähm, kann man das Spiel umsonst halt auf die Brille laden via SideQuest und ähm, wenn ihr ja auch ein sidequest erklärungsvideo haben wollt, schreibt es einfach unter die Kommentare, dann äh, werde ich eventuell noch mal was machen. Apex Construct, äh, da wollte ich sowieso ein Gameplay zu aufnehmen, das wird auch unterstützt, Ey, auch echt cool. Und äh, ja, das sind die Quest-Spiele, so, die ihr hier seht. Und äh, dann gibt es Audio to Haptic und ähm, ja, hier steht zwar Headpick, aber die meinen Haptic. Und, ähm, ja, hier gibt es diesen, diesen Modus, dass man äh, das den, den Behaptics Player, den man benötigt, dann auf Audio stellt und äh, dann wird auf den Audiosound gehört und äh, ja, alles, was so ein bisschen lauter ist, wird dann umgesetzt in Vibration. Und äh, hier steht auch nochmal extra bei den Advanced Sachen, da steht aber dann auch Steam SteamVR only, Advanced Audio to Haptic Mode is available on Behaptics Player for Steam SteamVR Games only when the advanced mode is selected, haptic feedback is generated not only based on the audio output, but also based on the basic in-game events. Also das Spiel gibt wahrscheinlich dann auch noch mal irgendeine Info raus, äh, das passiert hier gerade und äh, mit dem Audiosound passiert dann da was äh, bei den advanced Sachen und äh, wird wahrscheinlich auch vielleicht ganz gut sein, äh, aber nicht so wie ein nativer Support, das kann einfach nicht äh, so gut sein wie ein nativer Support und äh, ja, aber trotzdem gut, dass es sowas gibt. Ähm, ich habe es getestet bei Pavlov, bei Onward äh, mit dem audio äh, Haptik Und es ist okay, also man merkt dann halt aber auch bei jedem Schritt, bei jedem Sound, der dann über die Schritte kommt, dass die Weste dann auch so ein bisschen rumble, sage ich mal. Ne? Aber es ist okay. Bei den Schüssen gibt es einen richtigen Knall. Aber Nativ hat mir besser gefallen. Ja, Leute. Ich würde sagen... Wir gehen noch mal kurz in die Großaufnahme hier. Also das, das Teil ist echt gut, macht Spaß und äh, ich ziehe das jetzt mal ganz kurz an. Dann seht ihr auch, wie schnell man das eigentlich angezogen hat. ist überhaupt kein Problem. Aber denkt vorher dran, wenn, wenn ihr das äh, anzieht, dass ihr vorher gepaart habt. So, und jetzt kann man sich die hier, die Dinger noch mal lösen. Wenn man etwas äh, kräftiger gebaut ist, muss man die auseinander, ansonsten zieht man die einfach zusammen und macht den Klickverschluss einfach zu und fertig ist die Sache und äh, ja, man fühlt sich so ein bisschen wie ein kleiner Soldat, sage ich mal, äh, besonders bei ja, Onward und so macht das natürlich auch nochmal was aus, dass man ein bisschen tiefer in die Immersion gezogen wird und äh, ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, stellt die einfach in die Kommentare und äh, ich kann nur für meinen Teil sagen, das Teil ist echt genial, also mir gefällt es mega. Aber man muss echt sagen, ist man bereit dafür 600, fast 600 Euro zu zahlen, damit man halt äh, Vibrationen beim, beim Spielen hat. Wenn ich jetzt echt zu viel Geld hätte, was ich nicht habe, äh, würde ich sagen ja. Ähm, aber das muss jeder individuell für sich entscheiden. Das Teil ist gut, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das überhaupt keinen Spaß macht. Aber meiner Meinung nach ist es ein Tick zu teuer. Aber äh, da steckt natürlich auch mega viel Technik drin und äh, das Ganze aufzubauen wird nicht, nicht wirklich günstig sein, denke ich mal. Und äh, ja, von daher wird der Preis auch gerechtfertigt sein. Aber äh, das Geld muss man auch erstmal haben. Aber es ist ein, äh, ein Hardware-Accessoire für, für alle VR-Brillen, der richtig Spaß macht. Und irgendwann werde ich mir mit Sicherheit... Ähm, wenn ich es finanziell mir erlauben kann, so ein Ding kaufen, weil es einfach mega Spaß macht. Ein ganzer Anzug wäre natürlich umso geiler, aber äh, ja, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ne? Also die Oasis wartet äh, schon, aber ähm, ganz nah dran sind wir noch nicht. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über die Weste erklären, zeigen und ähm, ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare und ich lasse jetzt einfach mal, meine kleinen Gameplay-Ausschnitte laufen und könnt ihr euch gerne auch anschauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dranbleiben. So, Leute, ich habe die b haptics weste jetzt mit der Oculus Quest verbunden über Bluetooth und äh, Thrill of the Fight unterstützt das auch für die Quest 2, für die Quest 1. Und ja, wir müssen einfach nur hier drauf drücken. Und äh, das, was ich jetzt schon gemacht habe, ist... Einfach nach hier, hier drauf drücken, dann wird die Weste gepaart und ihr könnt die im Spiel nutzen. Also wir haben hier noch ganz andere Sachen von BeHaptics. Ne? Hier haben wir für den, für den Vorderarm links, rechts, für die Hand links, rechts. Das wäre natürlich auch genial, sowas für ein Boxgame. Und ich glaube, das ist wirklich für, für vorne im Gesicht. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was wir machen müssen. Und dann können wir uns einen Fight aussuchen. Ja, wir machen den mal einfach mal, weil nichts anderes verfügbar ist. Oder hier ist Sparring wäre jetzt uninteressant. Und starten mal, ich bin gespannt, was man so merkt. Ja, die Gut, die Gesichtsschläge merkt man natürlich nicht. Oh ja. Den, äh, den Tiefschlag habe ich jetzt gemerkt, ja hinten an der Schulter auch, ja vorne auf die Brust, ah, fühlt sich schon genial an, aber man müsste jetzt echt auch noch fürs Gesicht was haben und für die Fäuste wäre natürlich auch cool, wenn es dann immer ein bisschen rumbelt, wenn man trifft. Wieder eine Seite hier vorne. Das ist echt genial. Der hat es wieder an der Schulter getroffen gerade. Also die, die Körpertreffer, die merkt man echt deutlich. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Also man merkt die echt deutlich hinten. Hier eine Seite, hier eine Seite. Also ist schon cool als Feedback, als Trefferfeedback. Und wenn ich denke, dass man hier noch an den Fäusten was hätte, eventuell im Gesicht, wäre es echt genial. Ne? Also, Wäre für dieses Spiel halt mega, mega gut. Und äh, ja, was sagst du? Gehen wir zum nächsten Spiel, oder? So, los geht's. Das merke ich jetzt nicht so wirklich. Vielleicht ein bisschen so knisternd. Wow, okay. Der hat mich jetzt hier komplett getroffen. Oh, fein. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Komm. Treff mich. Wow. Oh, das hat... Das hat echt wehgetan. <lacht> Nein, aber man merkt es echt, genau an welcher Stelle man... Oh, die schreit ja auch noch. Boah. dann komm, mach noch mal. Wieder, boah. Das, das ist echt cool. Gefällt mir. Komm, jetzt mach ich mal hinten. Ob, ob ich da was merke? Ja. Oh, jetzt, jetzt merke ich... Oh, an der Schulter hat sie mich gerade getroffen. zeitlupen modus vibriert das Ganze auch. Fühlt sich echt cool an. So ein richtiger Herzschlag pochen. Na komm. Mal wütend hier. Oh ja. Jetzt habe ich hier kompletten Streifen drüber gekriegt. Ja Leute, soll ja nur eine kleine Einführung sein und ähm, ich merke die Schäden überall, also ob vorne, ob hinten, Seite. Und es fühlt sich echt gut an, genau die Pfeile auch, genau wo die eingeschlagen sind, wo ich die hier gesehen habe, gab es auch diesen, ja, dieses Feedback, dieses Vibrieren und äh, fühlt sich echt cool an und ist auf jeden Fall, ähm, ja, mega geil in Blade Sorcery. Ja, ich würde sagen, gehen wir zum nächsten Game. So Leute, jetzt sind wir hier im Game von Hellbreakers und äh, ja. Wir können nicht wirklich gehen, wir können nur teleportieren. Und das, das merkt man gut. Also hier macht die ganz schön viel Kraft die Weste. wow. wow. Also hier haben wir irgendwann das richtig gut. Boah. <lacht> heavy. Richtig, richtig heavy. Gefällt mir. Hier kommt die Weste echt gut zur Geltung. Auch wenn das Spiel jetzt nicht der Knaller ist. Wow. <lacht> ja Leute, also ich will dir nicht, nicht so, so mega viel Gameplay zeigen, aber hier macht sich das Spiel echt bemerkbar äh, mit der Weste. Also äh, kann man schon fast mit Half-Life Alex vergleichen, meiner Meinung nach, von den Effekten her, ne? nicht vom, <lacht> bloß nicht vom Gameplay oder so. Aber ähm, von den Effekten für die Weste echt mega, man merkt echt jede Kleinigkeit, wo was passiert und äh, ja, cooles Game und äh, ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal Onward an. Ja Leute, es gibt da draußen mega viele Onward-Fans und äh, es war auch mal eine Frage im Chat, ob Onward mit der bi weste funktioniert. Und ja, sie fun funktioniert, wird unterstützt, komplett ohne Mod. Und äh, das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Und äh, ja, wir packen uns jetzt einfach mal hier was. Loadout 1 und äh, ich bin absoluter Noob in dem Game. Nur so viel, ne? Und äh, ja, bin gespannt. Wie sich hier die Biheptiksfeste feste macht und äh, ob man wirklich ganz genau merkt, wo man getroffen wurde. Oh, das sieht schon cool aus, muss man sagen. Ich habe gerade richtig im Bauch gemerkt, dass ich getroffen wurde. So, ich mich, das nochmal in, in den Rücken schießen zu lassen. Braucht er eine Einladung? Was ist das für eine KI? Ja, am, am Rücken merke ich auch, wenn der trifft. Ja. <lacht> Mega. Also man merkt direkt, wo man getroffen wird... Egal wo, und das machen wir jetzt nochmal. So, jetzt aber den Schwierigkeitsgrad nochmal ein bisschen erhöht. Hat sich schon verbessert, das Game hier, muss ich sagen. die Gegner. Oh, wo der eine ist, können die anderen nicht weit sein. Komm, schießt. Schießt. Boah, geil. Bam, bam, bam, bam, <lacht> Mega, Leute. Mega. So, Leute. Ich bin jetzt hier mitten in Half-Life-Alex, wie ihr seht. Und als erstes möchte ich euch diese Medic-Kit-Station zeigen und äh, ja, dann, dann mal schauen, was hier passiert, denn äh, das ist echt der Hammer. Ich meine, ihr könnt es nicht sehen, ich kann es dann nur beschreiben, aber ähm, die behaptics weste mit Half-Life ist der Hammer. So, fangen wir an. Und schon vibriert das Ganze, äh, ja, die ganze Weste und man merkt irgendwie, dass man ja geheilt wird. Also es fühlt sich echt cool an. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Schauen wir mal, was, was wir noch probieren können. Ich äh, packe mir schon mal eine Knarre hier. Dann äh, werde die mal voll machen. Sogar das Nachladen merkt man hier. Richtig, richtig cool. Oh, ich habe vergessen, wie geil das hier aussieht mit Half-Life Alyx. So, das wäre ein cooler Test hier. Wir lassen uns jetzt mal von so einem Ding hier reinziehen. Und mal schauen, äh, was ich dann an der Weste, Weste spüre. Wow! Okay, also, also man merkt auf einmal, wie die, wie die Weste irgendwie zusammenzuckt und äh, ja. Man merkt auf jeden Fall, dass man ge gepackt wurde, also mega cool. Auch das, was ich in den Rucksack reinpacke, das, das merke ich sofort. Okay. Gucken, wenn ich getroffen werde von dem Kamerad hier. Boah ja! Das ist geil. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Boah, wieder getroffen. Auch wenn ich schieße, merke ich dieses äh, Rumpeln. Okay, down. <lacht> Aber Leute, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer, muss ich sagen. Oh. <lacht> das ist geil, echt genial. gegner schon nee, ne? ja doch okay ich versuche jetzt nochmal. mal ich merke, wenn ich selber schieße so ein hier so ein kleines rumpeln Weiter geht's. Gut. Oh, jetzt habe ich hier an der Seite reingekriegt. Es fühlt sich in dem Spiel hier mega an. Also ich lasse mich jetzt hier nochmal treffen und töten. Oh, das geht von hier bis nach hier. Also absoluter Wahnsinn. Ja kill mich doch, wenn du kannst. Ja, Leute, also bisher geilstes Game mit der BeHaptics-Weste. Also, dafür lohnt es sich nochmal komplett durchzuspielen, würde ich fast sagen.